Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin Jan und in dieser Videoreihe erfährst du, wie man einen WS28 LED Streifen mit einem Arduino steuert. Fangen wir also an. Zuerst musst du die Hardware einrichten. Für dieses Tutorial benötigst du einen Arduino. In meinem Fall ist es ein arduino Nano. Aber du kannst auch jeden anderen Arduino verwenden. Außerdem benötigst du eine 12 Volt Stromversorgung für den WS28 11 LED Streifen. Außerdem brauchst du einen 220 Ohm Widerstand und einige Kabel. Zuerst musst du 12V des LED Streifens mit dem Plus des Netzteils verbinden. Als nächstes musst du GND des LED Streifens mit Minus des Netzteils verbinden. Danach verbindest du den des LED-Streifens mit dem 220 Ohm-Widerstand. Der Widerstand muss mit einem PWM-Pin verbunden werden. In dieser Videoreihe werde ich Pin 6 verwenden. Nun musst du GND des Arduino mit Minus der Spannungsversorgung verbinden. Zum Schluss musst du den Arduino über USB mit deinem Computer verbinden. Zweitens musst du FastLED auf FastLED.io herunterladen. In der Videobeschreibung findest du einen Link zur Website. Lass uns dein erstes Demo-Programm schreiben, um zu lernen, wie man den WS2811 LED-Streifen mit einem Arduino ansteuern kann. In der Videobeschreibung findest du einen Link zum Herunterladen des Demo-Programms. Zuerst musst du die fastlit bibliothek einbinden. Danach musst du festlegen, wie viele LEDs ihr Streifen hat. Der nächste Schritt besteht darin, ein Array einzurichten, das sie manipulieren können, um die LED-Daten einzustellen. Danach erstellst du drei Variablen. Die erste heißt Farbe, die zweite verblassen und die dritte Helligkeit. Im Setup aktivierst du den seriellen Monitor bei 9600. Dann definierst du den Port, an den der LED-Streifen angeschlossen wird. In meinem Fall ist es Pin 6. In der Schleife geben sie zunächst Farbe auf dem seriellen Monitor aus. Als nächstes schreibst du eine Vorschleife, die den Wert der variablen Farbe von 255 auf 0 ändert. Dazu musst du dem Arduino mitteilen, dass die LED 0 von Strip 1 diese Werte hat. Mit Fast LED Show teilst du dem Arduino mit, dass du die neuen Werte auf dem LED-Streifen anzeigen möchtest. Nach diesem Schritt gibst du den Wert der variablen Farbe aus und wartest 2 Sekunden. Die nächste Vorschleife soll den Wert der Farbe von 0 zu 255 ändern. Am Ende musst du dies auch für die nächsten beiden Variablen tun, so wie ich es getan habe.